Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ähm, heute gab es ein großartiges Update für das Webteam der TU Dresden und zwar mit der Möglichkeit, Audiofiles ab sofort in die offiziellen Präsenzen einbetten zu können. Das ist ein sehr großer Schritt in Richtung barrierefreie Kommunikation und vielleicht noch ein größerer Schritt in Richtung digitale Hochschullehre. Denn das, was jetzt möglich ist, ist, dass Sie Ihre Präsentationen, Vorträge, zentrale Vorlesungen, Einführungsvideos zum Beispiel und Einführungsvorträge für die Erstsemester Einführungen oder den Unitag direkt in das Web CMS der TU Dresden integrieren können und zwar ohne ein Video produziert zu haben mit zum Beispiel den Audiospuren und Audiofiles, die wir verwendet haben oder die wir was ich Ihnen bisher zeigte, die Sie mit Audacity schneiden können und das ist natürlich eine sehr niederschwellige Möglichkeit, um entsprechende Inhalte medial in einer aktuellen und zeitgemäßen Form zu präsentieren und vor allen Dingen öffentlich zugänglich zu machen, ohne dass jemand ein, über einen ZDH-Login verfügen muss oder über die Kompetenz mit Opal umgehen zu müssen. Und so können Sie spezifische ausgewählte Inhalte direkt auf Ihren Webseiten präsentieren. Und ich würde Ihnen ganz gerne zeigen, wie Sie das in welchen Schritten ähm, durchführen können, sodass Sie hier mit dem Ergebnis äh, sehr zufrieden sind, hoffentlich. Ich möchte beginnen mit einer Präsentation, und zwar die derjenigen Präsentation, die ich verwendet habe für das Video Digitale Hochschullehre 7 Beobachtungen. Sie sehen, ich setze das regelmäßig in PowerPoint und ich verwende hier die 16 zu 9 Vorlage aus dem CD der TU Dresden. Der erste Schritt ist, dass Sie weder eine PDF noch eine PowerPoint im WebCMS einbetten können. Sie können nur Bilder einbetten. Dafür bietet Ihnen aber PowerPoint eine Möglichkeit und sie können diese Bilder speichern unter äh, diese Präsentation als Bild speichern und zwar haben Sie die Möglichkeit entweder JPEGs abzulegen oder PNGs. Ähm, ich empfehle Ihnen PNGs zu wählen, denn hier sind die Kompressionsraten weit besser als bei JPEGs. Allerdings sind die Dateien auch größer, entscheiden Sie also von Fall zu Fall, was hier für Sie notwendig ist. Wir speichern jetzt also diese Präsentation als PNG und zwar alle Folien und haben dann in dem Ordner, äh, Moment, ähm, da sind wir, Digitaltag, die entsprechenden bilder bereits hinterlegt ja das heißt diese äh, präsentation ist jetzt als bilddatei vorhanden das zweite was wir machen müssen ist dass wir eine entsprechende audio und entsprechendes audio file haben ähm, das ist jetzt für mich relativ einfach da ich das video ähm, hier in PowerDirector director eingestellt sehen sie das ähm, aufgezeichnet habe mit Streamlabs OBS und jedes Vi Videoschnittprogramm ist in der Lage aus einem Videofile ein entsprechendes Soundfile zu generieren und hier in PowerDirector hätte ich die Möglichkeit äh, entweder einen WAV-File aufzuzeichnen oder ein, äh, ein MVE also ein MPeg-Container ähm, also ein aac äh, file in einem MPeg-Container ich entscheide mich jetzt aber hier für die Produktion eines WAV-Files. Das führe ich jetzt hier nicht vor. Sie müssen aber so oder so noch äh, in den MPEG-Container und idealerweise bietet sich dafür ein MP3-File an. Der nächste Schritt wäre jetzt die Produktion dieses äh, MP3-Files, dass Sie entweder direkt in Outer City übernehmen können ähm, oder die Konvertierung meines WAV-Files, das ich jetzt hier schon mal eingeladen habe, in ein MP3-File. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, dass es sich dabei um den... Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Universitätsprofessor an der Technischen Universität in Dresden. Also es handelt sich dabei um die Autospur des Videos, das ich aufgezeichnet habe. Und jetzt greife ich kurz vor, ich würde das Ganze als MP3 äh, exportieren, und zwar mit einer Datenrate von 128 äh, KBits. Das ist die Empfehlung, die das... Team an der TU Dresden für die audio -Files ausgibt und ich würde es jetzt bei dem Namen auch belassen. Produce 1, MP3 speichern das Ganze ab. Äh, Sie können hier noch unterschiedliche Texts vorgeben und das Urheberrecht. Also wenn ich darauf jetzt Wert legen würde, dann äh, würde ich hier noch den Namen angeben und die Creative Commons Lizenz. Das tue ich jetzt alles nicht. Und während das Audiofile konvertiert, können wir einmal auf die Website der ähm, TU Dresden springen und zwar ich verwende jetzt hier meine ist die Seite äh, unserer Professur, ähm, die wir äh, hier angelegt haben mit einem dahinter geschalteten Blog und wenn Sie eine Seite anlegen in diesem Web WebCMS, ähm, ist es hier erforderlich, dass Sie nicht von der Struktur her denken, sondern dass Ihnen immer empfohlen sei, zuerst von den Inhalten her zu denken und die Inhalts Seiten und die Boxen dafür entsprechend anzulegen. Und genau das werden wir jetzt tun. Also wir gehen zunächst erst einmal auf unseren Ressourcenordner. Und in diesem Ressourcenordner sehen Sie die zwei zentralen Dinge, die wir jetzt brauchen. Nämlich erstens Bilder und zweitens eine Inhalts-, sogenannte Inhaltsbox. Und ich fange jetzt mal mit den Bildern an. Und würde jetzt, Sie sehen hier eine Menge Einzelbilder, würde jetzt hier hinzufügen einen Bilderordner. Den nenne ich ähm, Digitale Lehre 001 und speichere diesen Ordner und würde jetzt in den Ordner äh, die Bilder hochladen aus der Präsentation, die ich gerade angefertigt habe. Ähm, Sie sehen schon, da kommt ähm, das, das Audio-File gleich hinterher. Ähm, das ist jetzt fertig. Und diese PNGs würde ich jetzt einstellen und hochladen. Ganz kurz. Ähm, weil ich das jetzt wahrscheinlich nicht ähm, in Gänze vorführen kann. Der Alternativtext ist ideal, um eine barrierefreie Bildbeschreibung ähm, unterzubringen. Ähm, das würde ich jetzt auslassen, wäre ein weiterer Vorteil gegenüber der Integration von anderen Files, sondern ich würde jetzt hier ähm, tatsächlich barrierefreier Alternativtext, um Ihnen das zumindest in Erinnerung zu halten. Ja, also barrierefreier Alternativtext, 004, dann hätten wir hier die 005, wir können das, können das jetzt mal abkürzen. Um Ihnen das in Erinnerung zu halten, dass Sie hier eine barrierefreie Bildbeschreibung integrieren können. Das wäre jetzt die Präsentation. Wir starten den Upload und dann sollten die Bilder für, den, für die Präsentation dieses äh, Files äh, schon zur Verfügung stehen. Sie sehen, es geht auch relativ zügig und ist an und für sich glücklicherweise selbsterklärend. Damit hätten wir den ersten Schritt, ähm, die Bilder. Jetzt gehen wir noch einmal zurück auf unsere Ressourcen und jetzt brauchen wir ähm, nicht nur Bilder, sondern wir brauchen auch ein, äh, ein Audio-File und das würde ich Ihnen ganz gern äh, zeigen, wie Sie da jetzt vorgehen. Das heißt, es wäre eine neue, das wäre die Audio-Box äh, und in dieser Audio-Box äh, würden wir, die würden wir jetzt bezeichnen mit ähm, digitale Lehre. Müs müsste ich jetzt mal so belassen, denn ich habe die Probeweise schon mal voreingestellt und noch nicht wieder gelöscht. Und jetzt das Entscheidende, was Sie hier sehen: Sie haben eine maximale Größe von 90 MB für Ihr Audiofile. Mein Audiofile und deswegen wird auch eine Bitrate von 128 empfohlen, ähm, damit die Datei entsprechend klein bleibt. Ich stelle mal jetzt hier auf die normale ähm, Dateiansicht und Sie sehen, mein MP3-File liegt bei 18 Megabyte. In der Vorbereitung des Ganzen hatte ich noch ein Audio-File mit, 256, mit 256er-Bitrate aufgezeichnet. Da sehen Sie, da ist die Datei schon doppelt so groß. Sie sollten also, was rechnerisch erwartbar ist, ähm, Sie sollten also gut überlegen, in welchen Konvertierungsstufen Sie bestimmte Inhalte anbieten. 128er-Bitrate ist für gesprochene Sprache, aber vollkommen ausreichend. So, jetzt wählen wir entsprechend die Datei aus und ich würde die 128er jetzt nehmen an der Stelle. Würde den Download erlauben, das heißt, dass man auch diese, ähm, das MP3-File mitnehmen kann und jetzt hier haben wir eine äh, Barriere, äh, eine äh, audio transkription die wir integrieren könnten. Barrierefreie Audiotranskription, ähm, die ich jetzt hier nicht für Illustrationszwecke mit anlege, aber den Platzhalter zumindest würde ich dafür reservieren. Und das Ganze steht unter CC BY 4.0 äh, Alexander Lasch als Creative Commons Lizenz äh, 4.0 äh, International. Ich würde das Ganze speichern, das wird jetzt ein wenig dauern, da das MP3-File mit 18 Megabyte auch nicht gerade klein ist. Also werden Sie hier bitte nicht unruhig. Ähm, die äh, Routine äh, lädt nur das Audio-File. Genau, jetzt ist das Ganze abgeschlossen und ich spiele es Ihnen jetzt mal vor. Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Universitätsprofessor an der Technischen Universität in Dresden und mein Forschungs So. Also das ist das ähm, Audio-File, das wir aus dem Video generiert haben, aus Wave in MP3 konvertierten und jetzt als MP3 in die AudioBox geladen haben, die im Übrigen optisch sehr, sehr ansprechend ist. Das heißt, wir haben hier die normalen äh, Steuerungsmöglichkeiten für das äh, Audio-File. Wir sehen tatsächlich, wie äh, die AudioBox benannt ist. Das heißt, wir können es äh, auch entsprechend bezeichnen. Wir haben hier das Copyright, die Copyright-Einbindung, die sehr gelungen ist. Man kann das mp3-File laden und später zum Beispiel in einem Offline-Kontext noch einmal wiederholen. Und man hat die Möglichkeit, sich die Audio-Transkription anzuzeigen. Und diese wäre jetzt hier sichtbar. Leider ist es so, dass mir jetzt die Zeit fehlt, für, diese, für, diese, für dieses Video oder für dieses Audio-File eine Transkription anzulegen. Also das heißt, hier bleiben wir hinter den Ansprüchen von Barrierefreiheit zurück. Gut, wir haben jetzt die Bilder und wir haben das Audio-File und gehen jetzt auf die äh, Hauptseite zurück. Ich würde dieses, diese Testseite einbetten im Bereich Studium und würde jetzt hier einen neuen Inhalt hinzufügen, nämlich eine neue Inhaltsseite und würde diese Inhaltsseite nennen Test TestPresentation. Präsentation, digitale Le Lehre und Hauptspar ist Deutsch, Kurzbeschreibung, das ist eine Testseite für die Integration der Audiobox. Jetzt geht es natürlich, natürlich darum, wie können wir die äh, Bilder einbetten in eine entsprechende Box. Ich würde jetzt hier mal auf die Ressourcen gehen und eine entsprechende Box anlegen. Ähm, und zwar sehen wir hier eine, die wir, äh, die digitale Lehre, die wir löschen können. Sind für die Bearbeitung gesperrt, ja, das soll mir auch recht sein. Moment. Sei das heißt es drum. Um, und wir würden hier eine uh, Bild Bildergalerie Box hinzufügen. Die ganze nennen wir digitale Leere ähm, und zwar Slides. So auch. Und jetzt können wir hier einen Ordner aussuchen mit den Bildern, die in der Galerie angezeigt werden sollen. Und wir würden hier den Ordner Digitale Lehre verwenden und das Ganze speichern. In der Hoffnung, dass das entsprechend integriert wird. Wunderbar. Damit ist die Galerie-Box äh, gespeichert. Und wir können jetzt auf einer Inhaltsseite äh, Testpräsentation Digitale Lehre unsere Boxen entsprechend einbetten. Und ich gehe jetzt mal zunächst auf die äh, Bilderbox, auf die Galerie. Und da haben wir sie, die würden wir jetzt erstmal einbetten. Das wäre die erste... Und Sie sehen schon das Ganze in der, hoffentlich in der Reihenfolge, wie wir uns das vorgestellt haben. Ansonsten müssten wir die noch einmal neu sortieren. Und als zweites betten wir ein die Audiobox. Moment, die Audiobox, digitale Lehre, das ist die gewesen. Sie ein, testen Sie vielleicht mal ganz kurz an, sind im Editor deaktiviert. Wir speichern das und schalten den Status auf Veröffentlichen und sehen uns jetzt das Ganze einmal in Ruhe an. Moment, ja, wir sollten vielleicht die Bilder noch umbenennen, das werden wir mal ganz kurz noch tun, das war erwartbar. Ähm, indem wir auf die Ressourcen gehen. Äh, Inhalte. Ressourcen. Bilder. Digitale Lehre. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch die Bilder entsprechend umsortieren. Das ist ein bisschen mühselig. Das könnte auch äh, von selbst anhand der Namen erfolgen. Das wäre etwas hilfreicher. 5678. Damit sollten wir es eigentlich haben. Ich teste es mal aus. Digitale Lehre 8. Jetzt gehen wir noch mal auf die Bilder. Digitale Lehre. Wunderbar. Und damit sollte an und für sich, jetzt logge ich mich mal an der Stelle aus, schaue, ob ich im Studium die Seite aufgeschaltet habe, da ist sie, ich logge mich aus und bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird und gehe in die offizielle, auf die offizielle Seite ähm, auf Studium. Die Testpräsentation zur digitalen Lehre, da sehen Sie sie und da ist unser ähm, Vortrag, den wir gerade uns angeschaut haben und ich gehe jetzt mal von Anfang an durch. Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Universitätsprofessor an der Technischen Universität in Dresden und mein Forschungsschwerpunkt ist die deutsche Sprache in Gegenwart und Geschichte. Ich bin also Sprachwissenschaftler oder germanistischer Linguist oder einfach nur Linguist. Außerdem bin ich ähm, Studienikan an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften und als solcher für die Studiengangsentwicklung und allgemeinen Fragen des Studiums betreffend verantwortlich. Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten Gelegenheit an der... So, Sie sehen also, das ist eine ganz einfache und sehr, sehr gute Möglichkeit, um Präsentationen ins Netz zu bringen und gleichzeitig ähm, sie auf, äh, also so abzusichern und zu stabilisieren, dass sie natürlich nicht von allen äh, Genutzten mitgenutzt und nachgenutzt werden kann, wenn Sie darauf Wert legen. Und ähm, ein großer Vorteil dieser Bilder ist auch, dass er, ähm, wenn Sie das vermeiden möchten, dass äh, jemand diese Sachen weiter nutzt, dass sie dann natürlich ähm, auch nicht äh, via Copy und Paste aus einem PDF heraus äh, weiter verwendbar sind. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie Sie eine Präsentation in das Web CMS der TU Dresden einbetten können, und das funktioniert über sogenannte Iframes, das heißt Fenster, die Sie äh, anlegen, um Quellcode von außen in die Seite einzubetten. Dafür bräuchten Sie aber einen Hosting-Service, der Ihnen die Präsentation von Material zur Verfügung stellt. Das kann ein SharePoint sein ähm, oder ein äh, Cloud Store über Microsoft. Ähm, ganz verwegene Menschen nutzen das G-Drive äh, von Google, ähm, um Präsentationen zu zeigen. Das heißt, das wäre eine zweite Möglichkeit, aber ich will es erstmal heute dabei belassen. Und hoffe, Sie erkennen den Wert und Nutzen dieser Präsentationsform für Ihre eigene Arbeit. In diesem Sinne ähm, würde ich mich freuen, wenn der ein oder die andere das als Anregung mitnimmt und in der Umsetzung versucht, eine solche Präsentation online zu stellen. Ähm, richten Sie gern Fragen an mich, ähm, die sich möglicherweise einstellen und ähm, ich würde mich freuen... Wenn Sie selbst mit diesem ähm, Tool, mit den Möglichkeiten experimentieren, wie gesagt, das ist tatsächlich eine tolle Möglichkeit, um barrierefreie Kommunikation, ähm, die, die Möglichkeiten barrierefreie Kommunikation zu verbessern und auch für die digitale Hochschullehre bieten sich hier zahlreiche Anknüpfungspunkte. In diesem Sinne bin ich äh, Ihr Alexander Lasch und auf ganz bald.